Ich grüße dich, Larissa hier. Ich möchte heute dir einen ganz ganz besonderen Rezept von mir vorstellen. Und zwar das ist Bananenbrot, was vegan ist und auch zuckerfrei ist. Und glaub mir, jeder der dieses Brot schon bei mir gekostet hatte, liebte es. Und zwar, dieses Bananenbrot ist super toll geeignet, wenn du lange unterwegs bist, wenn du nach dem Training nach Hause kommst, wenn du wandern gehst, weil in diesem Bananenbrot sind sehr, sehr gute und komplexe Kohlenhydrate drin, was dir auf jeden Fall auf lange Zeit oder lange Dauer sehr, sehr gute Energie geben könnt. Also jetzt, jetzt wollen wir zusammen backen. Was wir für dieses Rezept brauchen, sind auf jeden Fall drei Bananen, ein Apfel, Mehl, Hafermilch, Kokosöl, Backpulver, Zimt und Haselnüsse. Nachdem wir unser Teig jetzt äh, fertig gemacht haben, füllen wir das Ganze in diese Kastenform mit Backpapier ausgelegt. So, der Teig, der kommt jetzt rein. Und wir heizen schon auf jeden Fall unser Backofen 170 Grad bei Umluft. jetzt reingelegt. Was man noch zusätzlich machen kann, ich habe hier Kokosraspeln, die kann man drüber streuen oder man kann auch eine Banane und auch drüber legen. So, jetzt ist der Teig auch komplett fertig. So und jetzt stellen wir unser Bananenbrot ins Backofen rein. Wie gesagt, 170 Grad bei Umluft und circa 40 Minuten backen. So, Die 40 Minuten sind rum, also ist unser Bananenbrot auch fertig. So, das jetzt raus. so sieht es aus, also rausholen, abkühlen und genießen.